Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Hupa. Und ja, in der letzten Folge haben wir die Schattenlande ja so ein bisschen erkundet und hier und da, weiß ich nicht, ein paar Sachen gefunden, ein paar Sachen entdeckt, ein paar Leute erledigt, wir sind ein paar Mal erledigt worden. Und ja, ähm, ich habe gerade gesehen, ich habe alles in dem Gebiet gefunden. Das ist nicht schlecht. Gut, so viel dazu, dass ich äh, na, no, da habe ich noch nicht reißen. Ja, okay, da ist noch ein Weg. Okay, sehr gut. Hier habe ich als Der Kunde hier, habe ich Der darauf sollte ich irgendwie achten, so während ich hier schon das erste Mal durchlaufe, damit ich irgendwie. Oh Gott, war mir jetzt nicht sicher, ob ich da springen konnte, aber. Hi. Okay. Was bist du ein Feiner? Ja, warte mal, ich eine Idee. Boom. das kommt schießt noch mal auf mich <lacht> ah. doch ich sehe dich jetzt nicht no. Ich bin mal ganz kurz durch oh, ich dachte ja nicht mal HP abgezogen der hat einfach nur ausdauer abgezogen in dem Typen. So, okay, komm her. So. so. Okay, der ist noch relativ durchschaubar, finde ich jetzt. Okay, der war jetzt... Der war noch relativ einfach. Ich glaube, das war der einfachste Hausdünschungstopla bisher. War aber auch sehr langsam, finde ich jetzt. Ähm okay, hier ist eine rutsche Warum ist dann eine? Ah, weil da eine Truhe ist. Bin ich schon gewundert. Sieht ein bisschen verlegt. Ist mir gar nicht schwer aus der Hand gefallen, als du runtergefallen So, jetzt aber. Und ich hasse diese Dinger irgendwie. Kann ich da nicht so richtig steuern, habe ich so Gefühl. Mal, was du gefunden hast aufklärer was, Muss ich sich schon, schon wieder ein anderes ich bin schon wieder ein anderes ich habe den gerade erst geändert hier auf so roh. ich muss den ja immer anpassen an meinen klamotten so muss ich nicht aber wir müssen eurem partner look umlaufen hallo so. So. noch nee. man nicht weil wir aber so gut gewesen wenn ich irgendwie den ausschauung ich hätte durch die reflektierten blaster <lacht> aber ich habe den nicht gesehen irgendwie ich habe die blaster nicht mehr gesehen als er nah genug am heran ran war so, ähm. 66 prozent erkundet eine truhe von einer also erkundet nämlich mal an alle gebiete hier gesehen ne? ich war meine karte aufrufen aber der bewegt sich von allein Oh, der Typ. Was ist das? Eine Baracka Schrottrate spielt jedi. Das ist eine Frau. Ich hab dem Großinquisitor Inquisitor gesagt, du wärst nicht so dumm hier wieder aufzutauchen. Schon Weiß nicht der eine von Anfang. Ich irre mich gerne. Nee, jetzt nicht der Leiche, ne? Er hat irgendwie so am Anfang gesagt, ich hab den Idee. Oh Gott. Wow. Auch man im Bosskampf oder Na. Ja. Okay. Ich meine, die schießt nicht auf mich. seit ihr ein Crash Bandicoot-Level? Ah. Ich glaube, ich bewege mich einfach mal. Ich nehme jetzt mal stark an, hier gibt es nicht irgendwie Sachen zum Erkunden oder so, ne? weil ich um mein Leben renne. Oh. Okay, ich glaube, ich musste hier durch. Gut. Ich bin eigentlich nur aus Versehen runtergefallen. Ah. Okay. Gut Gute ist, die Dinger sind irgendwie automatisch irgendwie so am Zielen, wenn ich hier am Springen bin. Oh Gott. Ich werde irgendwie so an den herangezogen, ich jetzt übrigens ziemlich episch gerade ja okay habe ich doch noch irgendwie geschafft ich wollte gerade sagen ein fehler muss ich natürlich hier machen nämlich irgendwie an diese dieses Minispiel spiel von kingdom als 1 den dieser tatsache wo man diese ranken rutsch hier machen musste Uh, what? Was? Ist das für ein Ding? Ein Riesenvogel. Ich muss auch gerade einen in Telusperia aufsuchen. Vielleicht war der das. Er beschwert sich wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit das Projekt pausiert habe und nicht weitermache. Hey, du musst mich doch besuchen kommen. Jetzt ah. einfach ein bisschen Frustration hier in Star Wars aus, ne? So funktioniert das Plays ein paar me, mich oh, keine ahnung ähm, so ich hier irgendwie eine karte wenn ich in der karte da ist eine truhe welche ich eine karte habe, dann könnte ich sehen ob ich hier meine erkundung hier irgendwie nötig ist oder nicht Weil wenn er keine truhe ist dann brauche ich jetzt hier nicht rumsuchen ne? um kugeln tun rumkugeln Wieder ein neues Material. Ich habe jetzt irgendwie drei Materialien unter Wasser ge gefunden auf einem Planeten. Oh, Speicherpunkt: okay. ich kann Eine Karte nicht unter Wasser aufrufen, irgendwie keinen Sinn macht, weil da ist ja irgendwie so ein Hologramm von BD1 oder und er kann ja auch unter Wasser scannen. Ne? Also warum geht das nicht. Und für den ursprungsbaum ja da muss ich da hin ne? so habe ich irgendwann verpasst Nö, sieht nicht so aus Boah, guck mal wie weit wir gerutscht sind so. okay, erkundung läuft richtig gut finde ich bisher ich muss nicht so viel backtracken ja yeah. so, wir sparen immer noch für diese eine fähigkeit also machen wir noch ein bisschen also die hälfte ähm um, hi nein no. ah. ich würde die gerne umgehen na oh, der ist bei den anderen wird gut okay das Spiel macht schon Spaß. Also ich weiß nicht, wieso ich da jetzt unbedingt ansprechen wollte, aber das Spiel macht schon verdammt Spaß. Also definitiv eines der besten Star Wars Spiele in den letzten Jahren. ich dir schon mal klar? Ja. Oh Gott! eigentlich nicht in die Grütze da reinspringen. Warum gehen die nicht aufeinander los? Ey das sind zwei verschiedene viecher ne? Keiner von denen geht aufeinander los. ist aber auch nichts, ne? Wird ich muss, ja, wo muss ich hin? Da, Truhe. Natürlich Truhe. Warte mal. Kann ich euch da runterschmeißen? Okay, einer ist weg. Das ist gut, ne? It's good. Ah, nee, das ja, ich muss das kehren so das Glück war hier. Ich dachte, erst, ich habe mich versprungen oh, Ich habe da nicht bekommen. Nein. Ah, oh, direkt, das heißt, ich muss die Erledigen solchen Dat machen. So, einfach gehen und dann Tschüss. So. Warte mal, ich habe doch diesen, diesen Machtangriff aus der Luft, ne? so, ich gebe den einfach zwei Schritt, zwei Angriffe, dann bin ich weg. Tschüss. So, ihr kommt mal hier hin. Ich würde euch gerne hier runterschmeißen, wenn es geht. genauso so. Nein, das gibt es jetzt nicht. Kann auch vielleicht nicht schaden, wenn ich alle auf einmal treffe. Oh, einen habe ich erledigt schnecken wie ich ne? so. nein spring doch danke So, ich würde euch gerne mal herunter springen ne? herunter äh, schmeißen wenn es geht da ich dachte da wird die oh. ich dachte da wird die irgendwie weghauen oder so so jetzt mal diese eine Fähigkeit, womit ich Macht regenerieren kann, stimmt recht nützlich. Aber ja, ah. nein, das war zweit. Gott. Nein, nicht jetzt, nicht nach all dem. Hier oben. Ja, das kostet auch macht, ist klar. Ja, jetzt ich denke natürlich wieder alle irgendwie, ich vollschieden voll oder so. Aber habe mal gesehen, wie viel die abziehen, wie schnell hier. Rufe den an! schnell hier downhill gehen kann so glaube ich das erste Mal dass ich diese Fische erledigt habe oder Nee, ne so Für was haben wir da ist gemacht Material raten ja. Rover Sehe ich krass aus? Sehe ich krass aus? Seh BD1 krass aus. Sieht er krass aus. Hahaha, ha, ha, ha. so Wir haben noch vier Stimpacks für so ist dieses Stimpack Upgrade nicht schlecht. Also Wenn du in solchen Situationen bist, du musst noch überleben, dann ist das nicht schlecht. So hier wollte ich ja eigentlich hin. Ne? bin Ich noch gar nicht hingegangen. Okay. Gib mir das über Generationen zu seinem Heilige Baum, weil also, es gibt so viele Bäume auf Kaschik, ne? muss ich dann echt noch einen heiligen Baum geben. Wie kennen die, den denn oh, er ist fünf Meter größer als die restlichen einzelnen Bäume auf diesen Planeten. die explodieren nicht. Den halb, ich habe die, ich mal, euch mal Erfahrungspunkte von denen. Hey hey fällt irgendwie doof dachte. Kannst den Dreier kommen? Machen aber jeder Gegner, die nur ne machst du einmal Schaden und die Kontern direkt und da überhaupt nichts. Da kurz ja an der war verlangsamt und hat in der Verlangsamung, während ich ihn angegriffen habe. Oh Gott, jetzt aktuell hat in der Verlangsamung, während ich den Angriffen habe. Hat er noch angegriffen? Schon sein Angriff vorbereitet, verstehe, was ich meine. Das ist irgendwie voll nervig. also habe ich denn dann diese drei kommen, wenn ich sowieso nie irgendwie ein Kombo machen kann, wenn man schon dazwischen kaputt geschlagen wird. Gehen wir direkt nur irgendwie so einschlag Schlag. So. Okay. Gott, viel zu hoch. Na, zum Glück werde ich irgendwie zu ihnen hingelenkt, habe ich so ein Gefühl. So nicht ob er freundlich ist. Das hat die Schwester ausgeschaltet. Ist die tot? Ich glaube nicht, dass die tot ist, also ich glaube nicht, dass die einfach so einen Charakter vorstellen nur mit dieser nie wieder auftaucht so, so. federn die ganze nicht untersuchen ehrlich so was kannst du nicht untersuchen das ist ein das ist ein naturwunder ja was ich hier sehe und das kann er nicht oder oh, ist ein speicherpunkt perfekt ähm. Okay. Ich glaube, ich lerne wieder, was, ne? Jetzt krieg ich meinen weiten Sprung, ne? Pass auf. auf. Neuer Versuch. Ich schaff's einfach nicht, Meister. Wirklich? Gut. Wenn du versagst, steh immer wieder auf. Das ist der einzige Weg zum Erfolg. Lass niemals zu, mein Schüler, das Ego und heuchelei dich bremsen Lass los, was du zu verlieren fürchtest und erhebe dich. Nun, auf ein neues. Gut, komm jetzt her zu mir. Du schaffst das. Ah. Doppelsprung. Wir müssen nur immer wieder aufstehen, BD. Lange wir aufstehen ist. Der Kampf nicht zu Ende. Endlich bin ich wieder da, wo ich vor der Auslösung war. Frau oh, Meister, der tot. Ja, aber man kann den ein sehr gut man kann den sprung machen wenn man will so im allerletzten moment auch sehr gut. Das ist ja wie in episode 1 hier Dieses eine ps 1 spiel da konnte man auch so ein doppelsprung machen so gut Hat seine verbindung mit der macht geheilt also vollständig jetzt oder ja, ich kann, okay, gut, langsam gegen macht, Menge an Macht, okay. das sieht schon, ja, das sieht schon komplett aus. Erhöht jeden Lichtschwert Schaden. Okay. Und das ist genau das, was ich irgendwie mir gedacht hatte, so, äh, ausruhen wollte ich noch. Okay, das wird das Spiel glaube ich ein viel einfacher machen. Weil ich habe mir die ganze Zeit über hier irgendwie so gefragt hier so ja toll ich kann mehr aushalten und so ich habe mehr Macht und so aber wenn die Gegner alle so viel aushalten, ne, dann wird das die Kämpfe nicht so viel einfacher machen. Er ne? ist irgendwie so meine, weiß nicht, in Rollenspielen gehe ich immer auf Verteidigung, weil Weiß also nicht da ist überleben, irgendwie habe ich so wichtiger, weil du irgendwie voll viele Charaktere hast. Irgendwie, oh Gott, ich glaube, da sollte ich nicht Doppelsprung machen oder wie voll viel Charaktere maßen, die du aufpassen muss Aber in so Action spielen, oh, da hätte ich Doppelsprung machen sollen. Oh, ich muss mich jetzt noch daran gewöhnen, dass ich jetzt, ja, dass jetzt ein Ding ist. Also Action spiele, denke ich mir immer Schaden ist wichtiger, weil. Je schneller die Gegner kaputt sind, Monster, Hunter, nämlich spiele ich auch dieser Logik. Je mehr Schaden, du hast, desto schneller sind die Gegner weg und desto weniger Raum hast du, um Fehler zu machen. Und irgendwann wirst du Fehler machen. Äh, okay. Ich sehe da schon Gegner. Was will ich mal meinen Schaden sehen? Gott. ich frage mich, wie ne Oh Gott. Ehrlich. Oh, die... So. Ja, wenn ich jetzt weniger Schaden gemacht hätte gegen die, dann wäre der Kampf länger. Ne hat das hat Potenzial, oder ich betroffen werde. Das ist so meine Devise bei einigen Spielen. Wie gesagt, bei Rollenspielen nicht, weil da musst du meistens mehr aushalten ist irgendwie wichtiger, weil also du mehrere Charaktere immer zu managen hast, den meisten ding an. Aber ja, wenn es um so geht, immer erst Schaden. Und ich bin sehr froh, dass wir Schaden haben. Und jetzt kommt da dieser Vogel, pass auf. Machen wir diese Kamera. Okay. So, ich muss mir jetzt echt angewöhnt hat nicht diesen sprung ab weil die werden jetzt bestimmt so passagen einbauen wo ich das einsetzen muss und ich werde dann am ersten blick irgendwie nicht erkennen weil ich doch meine normale sprung so gewöhnt bin oder oh, ist was zum ja, ich fühle mich jetzt sehr viel sicherer jetzt aber da haben das doch viel besser als ein hoher sprung okay, Freies kaschik Die ponchos sind echt doof. Ich meine, ist klar, dafür gibt es keine Microtransactions, aber dafür, dass es keine gibt, ist das die Sachen, die man hier freischalten kann, also freischalten umso so Lama irgendwie. Gott. Ja. Bist du nicht so eine ja, ich habe irgendwie gedacht, wir kriegen wie so einen weiten Sprung oder so, ne aber das ist ja tausendmal besser. Ich bin wieder neben, orp, orp, kann ich den machen? Steht da, ich habe gedacht, wir kriegen so einen langen Sprung, so wie in jedi night irgendwie, wo gedrückt ist und ja, wo drückt hat jetzt so. Er springt ne aber wie gesagt, da ist tausendmal besser. Ja. 14% prozent erkundet. So, das heißt aber, wir müssen wahrscheinlich, wenn wir hier fertig sind in Kaschik, irgendwann mal nach Dings gehen wieder. Zu den anderen Planeten, ja. Weil jetzt wahrscheinlich alles Mögliche erkunden können. So, da konnte man doch hin, oder? Gott. Ja. Ich habe gerade so einen Affen gesehen. Hey, Lustiger ja. Affe. <lacht> da war was drin. Neues Outfit-Material. Ja, ist nicht so toll. Poncho das ist alles, was du kriegst. Ey. Hallo, wie geht's? Irgendwas interessantes? Tag. Ja, die auch. Tag. Guten Tag. Also, da tun sie die Grenze setzen. Ich kann keinen Affen töten, aber so ein Arm, so ein Arm R2D2 oder R4 oder was immer ich da damals gekillt habe, das geht klar. Kann ich die hier runterschmeißen. schmeißen, also ein Arm hilflosen ne? die darf ich abschlachten. So. Natürlich, jetzt jedes Mal einen Doppelsprung machen, ne? das ist ja irgendwie jetzt gar kein Grund, gar keinen Doppelsprung zu machen. Krieg nie. Alles, gehe ich überhaupt hin. Ne? Wieso, wieso kommt er auf die Idee irgendwie? Das, das hier irgendwie der richtige Weg ist, irgendwie und ich hier lang gehe, kilometer weit entfernt von da, wo ich jetzt hin muss. Ne? so 25 Minuten kommen wir. Ja, was machen wir noch? Machen wir noch weiter. Ja, reichen So, ich muss jetzt wieder drei Fähigkeitspunkte sammeln für diesen einen Skill hier, womit ich Macht regenerieren kann mit dem Packs. Es hat einen Flügel. Nee, Fehler. Ich konnte nur diese bestimmte Feder untersuchen, nicht die im Nest. Ne? also wohl jetzt? Ich musste nur diese, ich durfte nur diese versteckte Feder. Ja. Gott. Äh Gott, das ist ja voll broken jetzt. Ey. voll das ist Super Jedi. <lacht> hey allerletzten sprung den musste ich vermasseln ne? Oh gott guck mal, wie tief ich bin ich habe doch nie im leben ne. hallo ich wollte einen doppelsprung machen Ach, komm schon so, jetzt aber Oh, danke. Lässt mich irgendwie nie da einen Doppelsprung machen. So, ich glaube, jetzt bin ich schon wieder zu hoch. Alles klar. na oh. Okay. Was los helfen, aber wir müssen vorsichtig sein. Ich will ihn nicht verschrecken. Hey, alles okay. Wir wollen dir nichts tun. Wir sind Freunde, ja? Freunde. Ja, bestimmt nur ein Splitter im alles Fuß. Gut. Ein Teil des Schiffs der neunten Schwester. Wir müssen ihn entfernen. Das habe ich noch nie verstanden. Kommt da so oft freuen Serien spielen und also war ein böses Böses wie ich einen Splitter irgendwo stecken. Böses Viech hat irgendwie ein Splitter am stecken und tut dann voll randalieren. Deswegen kommen die nicht irgendwie auf idee hat irgendwie selber mal rauszuziehen. Denn ich gemerkt hatte, das Schmerzen hat doch vielleicht sollte ich dieses dicke Metallstück mal mit meinem Schnabel rausziehen oder so. Oder bei irgendwelchen anderen Serien, wo er auch schon passiert ist, ne? kommen die Fücher nicht mal darauf, irgendwie selber irgendwie was daraus zu ziehen oder so. Ja, und los geht's. Tut auch in letzter Zeit äh, neumanns Lackierung. Tut auch sein in letzter Zeit irgendwie, weil ich die Achilles sehen, irgendwie voll weh, aber das, deswegen tue ich doch auch nicht Leute abschlachten. <lacht> Ey. Ja, voll die kranke äh, das ist neu, ne? Ja. Das ist doch voll die kranke Logik, ein als auf Haar, bäume Okay, ähm. Ja, okay, ich habe ein bisschen viel über die katzen jetzt rüber geredet, aber war ja klar, was da passiert. Ne? Wir ziehen das Ding raus mit ist am voll freundlich auf einmal. Okay. So, jetzt habe ich mein Lichtschwert raus und wir kämpfen dann so gegen Tie-Fighter. Ich schlage diese... Würde irgendwie voll keinen Sinn machen, weil ich voll winzig bin, aber... schön. Oh. Was gar nicht, dass es Berge gibt auf Kaschik. Ich dachte, da gibt es nur Bäume. Eigentlich voll dämlich ist. Ne? Ah, schön. Natur. Das ist wie diese eine Szene aus der last Jedi. müssen die Pferde retten da wo land ich jetzt da wo ich hin muss der hat doch auch... er weiß doch nie im leben wo ich hin muss nämlich jetzt irgendwo random abgesetzt oder komm schon ja, genau da wo ich hin muss na klar. Na, wenn ich jetzt hier untergehen dann, keine Ahnung. Weiß ich zu viel irgendwie. Wir sagen, Frieden und Gerechtigkeit, okay. Oh, das ist eine Lichtschwertbank. Lichtschwertbank, äh, schon mal, ich meine, nee, weiter grün, erstmal. Was haben wir denn hier noch so? das ne das Frieden und Gerechtigkeit Frieden und Gerechtigkeit ich nehme an wenn du irgendwie so bestimmte Dinger zusammensetzt dann kriegst du irgendwie so die äh, Lichtschwerter von verschiedenen Leuten ne? habe ich jetzt so ein Gefühl aber Ich meine, weiß ich nicht. So im, im Spiel siehst du, achtest du doch nicht auf das Lichtschwert. Oder so ich meine, das ist natürlich richtig toll, hatte du dein Lichtschwert und so modifizieren kannst. Aber so also im Endeffekt tust du doch nie irgendwie darauf gucken im Kampf. Hast du doch gar keine Zeit für. Aber ist natürlich toll, ne? Ich weiß, ich hatte hier die ganze Zeit auf allen möglichen herum auf die Story, auf einige Sachen, aber lasst mich. Habe ich es gefunden. Das Astrayum. Wie Seppo-Weise es vor Jahrtausenden benutzt haben. Hier in meiner Hand ruht ein Teil galaktischer Geschichte. Oh, dafür kann ich Tarful niemals genug. danken. Weißt du, was das bedeutet, mein Freund? Wir müssen nicht zurück nach Datumir. Die Dunkelheit hat jeden Versuch vereitelt, das Astrium in Kujets Grab zu finden, aber die Macht. Die Macht bereitet uns einen neuen Pfad. Kujets Grab. Datomir. Ja, ich habe das so Gefühl, wir müssen jetzt nach datum ne? Und nicht, falls nicht, als zweites, ne? Da ja. ja, war ja nicht noch was gerade am Boden, oder war der... Ja, kletterer auf den Ursprungsbaum, was? Ja, zwei. Zwei Truhen allgemein Auf den ganzen Planeten habe ich schon alles. Okay, gut, alles war ich würde dann sagen, wir werden dem Partieren. Ne? Und in der nächsten Folge gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht, ne? ob wir jetzt hier in kaschik noch was zu tun haben oder ob wir nach der bogado zurückkehren, mir wo auch immer. Mir wird schon was einfallen und ja, ich sag dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Bad gefallen. Wenn ihr einen Teil, lasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wäre so toll von euch. Ne? Und dann sehen wir uns ja der nächsten Folge wieder. Ja. Tschüss.